Ja, ich ist euer Thomas von Doorsworld, sitzt da gerade in Morelli auf einer Stiege äh, vor der Kirche, San Antonio heißt die, glaube ich. Und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von dieser Stadt. Eine extrem schöne Altstadt, äh, sauber, ja super Essensmöglichkeiten. Ich kann den ganzen Tag nur essen und Sachen ausprobieren. Es gibt alle möglichen verschiedensten äh, Lokalitäten, Restaurants, Essensstände kleine Märkte, ja, und ich werde jetzt wieder versuchen so ein Impressionsvideo zu machen, damit ihr äh, einen Eindruck von der Stadt kriegt, ich hoffe es macht es in einem guten Weg, ich hoffe es wird euch nicht langweilig dabei und wenn es euch gefällt, bitte abonniert meinen Channel, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, auch in die Kommentare schreiben, wenn euch etwas nicht gefällt, was zu Verbessern wäre und und und. Also viel Spaß beim Video und über die Stadt Morelia. Music Zum Abschluss von dem Video wollen ich mich noch mal kurz melden. Ich hoffe es hat euch gefallen. Die Stadt ist echt ein Hammer. Und ich hoffe, dass ihr das auch so rüberbringen habt im Video. Also auf alle Fälle, wenn ihr in Mexiko seid, auch Morelia besuchen. Ja, äh, ich wollte jetzt noch Tacos essen und habe dann noch eine spezielle Kontenderei entdeckt, das hänge euch noch hinten im Video an. Und verlinke euch auch den Standort unten in der Beschreibung. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt mir treu. Also, adios! So, jetzt habe ich einen Tipp gekriegt, dass es die besten Tacos der Stadt geben. Wir steigen jetzt um 3,5 Uhr an. Ich bin neugierig, zu welcher eine Nummer kriegt. So, zum Warten. Ja. Da geht es rund. So, jetzt bin ich eine halbe Stunde angestanden für fünf Tacos. und sind sie gut. Es mmh. ist ja unglaublich, wie sie da bei dem Stand stehen. Ich meine, ich muss sagen, die Tacos waren jetzt nicht schlecht, aber schon was besseres gestern. Aber wenn sie es ausprobieren so anscheinend ist das da geheimtät für die Einheimischen. Ich verlinke euch den Standort.